Glaubt ihr eigentlich an sowas wie Karma? Weil, also ich glaube eigentlich schon an sowas. Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge auf Skybones. Wir schreiben jetzt 2018. Also ich bin sehr gehypt. Ich hoffe euch geht's allen gut und ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ähm, und natürlich hoffe ich, dass eure ganzen Wünsche in Erfüllung gehen Und dass eure Ziele, die ihr euch vorgenommen habt Ihr euch auch selber erfüllt Also, <lacht> also viel Erfolg Aber es macht ihr schon Und ich wollte euch, mich nochmal bei euch bedanken Dass wir innerhalb von sieben Jahren Äh sieben Jahren, Alter <lacht> Was rede ich denn? Ich habe einen dicken Frosch im Hals Okay. Danke Froggy ähm, Innerhalb von sieben Monaten jetzt schon fast 1.900 Zuschauer sind. Das ist echt schon krass. Das ist einfach nur der Hammer. Ich hoffe, ihr werdet mich auch im neuen Jahr, also jetzt 2018, noch weiterhin unterstützen. Ihr könnt mir gerne immer Vorschläge in die Kommentare schreiben. Also Verbesserungswünsche, alles Mögliche. Ihr könnt mir alles in die Kommentare schreiben. Ich werde alles beantworten. Ich werde mir alles durchlesen. Ich versuche mich so gut, es geht immer weiter für euch zu verbessern. <lacht> oh, ich habe so einen heftigen Frosh im Hals, Frosh, Frog im Hals, egal. Ähm, ihr könnt mir auch mal schreiben, was ihr an Silvester so gemacht habt, das würde mich auch interessieren. Habt ihr mehr gebellert oder habt ihr, keine Ahnung, so einen Spieleabend gemacht, das machen ja auch bestimmt viele. Was habt ihr denn so gemacht? Das könnt ihr mir mal schreiben. Boah, hier ist ein Fight. Mal schauen, wer hier überlebt. Würde er schaffen? Würde er schaffen? Wird er, es schaffen? Wird er es schaffen, wegzukommen? Ach, er fällt runter. Unge äh, Unlegit, toxic, rennt. Eisen Eisenbrecherboy. Hier wird es ein paar Pearls. Nächstes Mal kriegst du ihn dann. Nächstes Mal schaffst du es hinterher zu kommen. Hier, Barriers. So. Laufen wir mal weiter, ob wir mal ein paar Gegner finden. Achso, noch eine kleine Info. Bärchen IQ, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt von früher. Bärchen HD, der war oft auch in meinen Videos. Ist auf jeden Fall jetzt auch bei den RGMs. Da er eine sehr loyale Person ist. <lacht> Ironie aus... Wenn ihr genaueres über Bärchen wissen wollt, könnt ihr es ja mir mal schreiben, dann kann ich euch die ganze Story erzählen. Ich weiß, dann werden wieder die ganzen RGMs oder so erzählen, dass es eine Lüge ist. Aber yo. Glaubt ihr eigentlich an sowas wie Karma? Weil, also ich glaube eigentlich schon an sowas. Ach, der Sneak hier, richtig Sneaky Boy hinter. Nein, ich will nichts haben. Hier. Hier. Der ist richtig ängstlich, er hat so Angst, dass irgendjemand ihn entdeckt. Er farmt hier ganz fleißig, ist der süß. Er glaubt ja eigentlich an Karma, weil ich glaube, dass Leute, die halt anderen Leuten was Schlechtes tun oder sowas, irgendwann Karma abbekommen. Also schlechtes Karma. Und dass ihnen dann auch irgendwas Schlechtes widerfährt. Ich glaube, ihr müsst einfach... Also wenn Leute scheiße zu euch sind... Ignoriert die Person einfach. Ihr müsst sie nicht beleidigen. Geht den Leuten einfach nur aus dem Weg. Es bringt nichts, wenn ihr Leuten, die einfach, keine Ahnung, ein paar Gehirnzellen zu wenig haben, dann irgendwie schlecht anmacht oder so, irgendwas Schlechtes tut oder die beleidigt, das ist einfach nur das, was sie wollen, schenkt denen einfach gar keine Aufmerksamkeit. Die haben es ja auch gar nicht verdient, also... Ja, Karma wird die eh dann irgendwann bestrafen. Das werdet ihr noch sehen. Weil wenn ihr diese Person denn auch beleidigt oder einfach so irgendwas denen antun wollt oder so, dann seid ihr nämlich auch nicht besser als die. Und das wollen wir ja nicht, ne? So, zack, zack. Vielleicht ist hier noch was drin. Nee, das brauchen wir nicht. Es ist einfach so heftig, wie sich die Community von der Rage Mode Family entwickelt hat. Damals haben wir angefangen, irgendwie, also was heißt wir? Ich rede immer von wir, ja. Weil ich ich sage einfach wir, weil wir einfach eine Community sind. so. Und damals hatte ich irgendwie so, keine Ahnung, 20 Views oder sowas und ich habe angefangen mit irgendwelchen Brawl-Videos. Und dann hat irgendwann mir jemand gesagt, dass ich auch Videos mit Stimme machen soll. Und bla blabliblub und dann ging es erst richtig ab und wie, dann haben wir die 100 geknackt, dann die 200, 300, 400, 500, dann bin ich zu Blackshow gegangen, also ins Netzwerk und dann ging das weiter, 600, 700, 800, 900, 1000, das ist zu heftig einfach, das. irgendwann habe ich auch den Überblick so verloren, weil das einfach so schnell ging und das ist einfach viel zu heftig, dafür danke ich euch. Shadow Unlock Center. Oh mein Zwift an Frosty, ey. Die unlocken hier gerade alle iKid-Charts. Wir trollen den ein bisschen. Er merkt nicht. Ach, hi. hi. Er zückt sein Schwert. Er zückt sein Schwert. Hi. Na, wie geht's dir? Altes Haus. Chris Crafter TV. So. Also wenn Leute mir schreiben wollen, ich kann es eh nicht sehen, weil ich immer den Global und Msk ähm, Chat aus habe. Weil ich dann nicht so spielen kann, wenn ich dann die ganze Zeit irgendwelche Sachen beantworten muss. Und dann werde ich wieder angemacht, dass ich nicht sofort antworte, blub. Und so sehe ich es erst gar nicht. Dann kann ich auch nicht antworten und dann bin ich auch nicht schuld, theoretisch. Immer diese Frostwalker. Oh, ich hab gar keinen Bock drauf. Na du kleiner Frostwalker Typ. Ach, schon bad. Schon bad. Bad. Frostwalker is bad. So Leute, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe ihr seid gehypt aufs Jahr 2018. Es werden viele coole Videos kommen. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, auch andere Sachen zu bringen und mich zu steigern für euch. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei und macht's gut. Tschüss, tschüss.